Ja, das Stück ist entstanden Anfang der 60er Jahre. Es ist eine Auftragskomposition für die Wiedereinweihung der Kathedrale von Coventry in England. Und äh, ich bin letztes Jahr da gewesen. Das ist ein sehr eindrucksvoller Ort. Es ist eine Kathedralruine eigentlich geblieben, als Mahnmal für den Krieg. 1940 haben da deutsche Bomber mit zum ersten Mal diese Stadt, die industriell geprägt war und auch noch ist, äh, ja, man könnte sagen, platt gemacht. Und dieses Torso dieser Kathedrale steht heute noch als Mahnmal, und man hat direkt gegenüber ein Gebäude gebaut, eine neue Kathedrale gebaut, und diese Kathedrale wurde in den frühen 60er Jahren eingeweiht, und Britons Warwick Wm ist genau für diesen Anlass geschrieben und dort zum ersten Mal aufgeführt worden. Und äh, wir haben uns entschlossen, das Plakat so zu gestalten, dass äh, nicht die Kathedrale von Coventry auf diesem Plakat ist, sondern die Salvatokirche, die auch 1943 durch Bomben zerstört worden ist. Das ist ein sehr eindrucksvolles Bild. Und man schafft da ja, gewisse Parallelwelten. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut gelungen, um äh, die Schrecken des Krieges, die in diesem Stück thematisiert werden, auch optisch auszudrücken.